Hallo, mein Name ist Julia und das ist Anastasia und wir machen hier zusammen im Spital Tuns KV. Komm doch mit, wir zeigen dir unseren Alltag. Unsere Haupttätigkeit ist die Post, die wir machen, wir haben sehr viel Kundenkontakte und unterstützen unsere Teammitglieder bei allem. In den ersten zwei Lehrjahren hast du vermehrt Kontakt mit den Patienten. Im dritten Lehrjahr wirst du vermehrt mit den Finanzen zu tun haben, du wirst ein halbes Jahr im FRWSI, das ist das Finanz- und Rechnungswesen und ein halbes Jahr im Sekretariat der Geschäftsleitung. Ich bin hier im Spitaltum sehr gut aufgenommen worden, weil wir auch hier alle per du sind und das fördert dann auch die Teamfähigkeit. was für mich ein sehr wichtiger Punkt. ist. Wenn du hier im Spitaltum die Lehre als KV machst, profitierst du von verschiedenen Praktika. Das heisst, du wirst mal mit dem Rettungsdienst einen Tag mitkommen, kannst aber auch einen Tag auf der Pflege verbringen. Also das wichtigste, was jemand mitnehmen muss, ist aus meiner Sicht die Freude an der Zusammenarbeit im Team zu arbeiten. Und er muss auch wirklich gerne am PC arbeiten können. Also für uns ist es so, dass wir jeden Mittwoch ein Lernenden zu 9 und ein Lernenden zu Mittag haben. Das ist so ein bisschen da für den Austausch unter den Lernenden, weil wir verschiedene Schuhe haben. Und am Mittwoch sehen wir es immer alle. So hat es dir gefallen. Dann bewerfe dich doch jetzt bei uns im Spital und wir freuen uns auf dich.